zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir mal wieder ein bisschen Cyberpunk. Was heißt mal wieder? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich bin lost. Wir spielen heute Cyberpunk. Ein kleiner Edit. Was mir so passiert ist. Ich bin schon ein bisschen weiter in dem Spiel, aber in dem Video gibt es keine Story-Spoiler. Viel Spaß. erstmal ins Inventar gehen hier. Erstmal den Schalldämpfer abmachen hier. Auf geht's. Erhöht den Schaden um 5. Boom. Habe ich was Besseres als die Shotgun? Natürlich nicht. Welche Stufe brauche ich dafür? Ah, mindestens Level 22. Ich bin 11. Schieß. Habe ich was Besseres als die Arasaka? wie heißt die Pistole? Kongu? Nicht mal. Das ist die beste Pistole, die ich habe. Ich habe aber auch kein, keine Muni mehr hier. Das ist ein Scheiß. Was geht denn hier? She's a Kurze Erklärung für euch. Sobald ein Gegner so einen roten, toten Kopf über sich hat, heißt das, er ist zu stark für mich. Deshalb ist meine Reaktion so. Okay, tschüss. Moin, Jungs. Schönen Tag noch. Die sind leider zu stark für mich. Blaser. Oh, das war Klose. Hier Ähm... Du hast nichts gesehen. Was ist das ist eigentlich zu so langsam. Ey, ich will dein Auto davon. ist schneller. So, Kollege. Gönn. In Germany we say gönn. Also gönn. Ja, schön, wenn du von hier kommst. Ich will aber einfach nur dein Auto muss fahren. Ich will nur dein Auto haben. Beruhig dich. da halt oben. Sorry. Kann ich doch Nee, oder? Und zieh durch. Okay, dann machen wir es so rum. So rum. So, jetzt. Ja. Die juckt einfach gar nicht. Und oh, ich habe da gerade einen ganzen Stand weggerissen. Ich muss da hoch. Ich gehe mal hier die Treppe nach. Was liegt da? Kollege. Bin ich auf den drauf gesprungen? Der ist einfach nur zusammengebrochen, glaube ich. Let's go. Ich kenne den Kampf, glaube ich, sogar aus irgendeinem Trailer. Aus so einem Gameplay-Trailer, glaube ich. Übel parcours hier. Fahr bitte, fahr, fahr einfach nur, fahr, bitte, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. sorry, ich habe gerade auf die Ma Map geguckt, let's go, nice, Kollege? Okay. Was hubst du, hä? Mhm. Auf geht's. Wir sollen zu Cassius Rider. Ah, ja. Meine Driving Skills sind nicht vorhanden. Das ist leider wieder anstellen. Ne? Irgendwie ist es gerade performance technisch nicht so gut. Oh mein Gott, ich bin falsch abgebogen. Ja, meine Driving Skills sind genauso schlecht wie meine Skills, das Navi zu lesen. Was ist das denn hier auch für ein Weg? Also, jetzt mal ehrlich. Wer denkt sich. Ja, ich muss zum Ripper dock Ah, oh ja, da links die Gasse rein. Wo eigentlich gar keine Straße ist. Einfach zu mit Häuser Kollege, kann ich hier vorne lang? Wenn ich jetzt wirklich nur von hinten da rein kann, dann weiß ich auch nicht. Mehr. Ich kann nur von hinten rein. Und da oben ist sowieso ein Fight und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Moin, moin. Wie läuft das Geschäft, Cashes? du zurzeit nicht klagen. Gab ne Max Tech ja in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall, nice. wie man's nimmt. <lacht> was hast du so? Genau Tuch was aus. Ja. Street cred, oh mein Gott. Intelligenz. Ich bin zu dumm dafür. Okay. Was soll ich noch mal nehmen? Holt ihr deine Belohnung im Ripper Dog Inventar? Ja, da bin ich doch gerade. Wo ist denn meine Belohnung? Subdermale Panzerung. War das was für das Skelett oder für die? Titaniumknochen. Süß. Arme. Ich hätte diese Mantis-Klingen so gerne, ne? Was gibt's denn noch hier? Aber bei Skelett kann ich zwei einfügen. Ah, nee. Doch nicht. Smartlink. Immunsystem. Okay, habe ich hier für nee. Beine noch nichts im Besitz. Arme, ja, habe ich schon geguckt. Ballistischer Prozessor erhöht die Chancen auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet, op Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Okay, das ist, gilt glaube ich für jedes an der Hand, weil ansonsten weiß ja nicht wie viel Muni du hast. Ermöglicht die Benutzung der Smart-Zielerfassung von Smart Waffen. Okay. Dankeschön, Bruder. Kann ich mir ein bisschen was verkaufen? Ah ne, ich kann Burrito kaufen. Das wollte ich jetzt nicht. Ne. Was geht hier eigentlich ab? Nichts, nee, okay. Kann ich die Schränke aufmachen? Nee. Ja, das ist nur eine Waffe. Das Bike sieht nice aus. Futuristic. Komm mal hier runter Das war auch knapp genau. Digga it's mal hier einfach lang äh. oder oder noch geht's ja er bleibt einfach nicht Und da war wieder das letzte Auto nicht gut aber ich war lieber gut Robert Du denn? Also am Heck ist So viel zu das seltenste auch im Spiel ist es doch mal, ja? Und die Spawnrate erhöht oder was? Natürlich falle ich hier vom Motor Okay. Ach nee, oder? Du noch, Kollege. Das ist scheiße. Dankeschön.